Ja, dann ein herzliches Willkommen an alle, die sich wo auch immer, von wo auch immer, wie auch immer hier heute zugeschaltet haben zu diesem Livestream, zu dieser Livestream-Diskussion. Immerhin schafft das ja die Möglichkeit, tatsächlich aus weiter Ferne auch äh, teilzuhaben an solchen Diskussionen. Das ist ein großer Vorteil. Heute im Übrigen nicht nur passiv, äh, sondern durchaus auch aktiv. Das heißt also über Facebook oder YouTube äh, kann man sich einschalten, kurze Kommentare, Fragen stellen und so weiter. Die werden mir dann übrigens in irgendeiner Form angezeigt. Steffen Kühne, der stellvertretende Leiter der Akademie für politische Bildung hier der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist dabei und ist hilfreich dann, wenn es um die Weiterleitung äh, geht. Also direkt könnt ihr uns also nicht erreichen, nur über diesen Weg. Direkt sind wir drei aber heute hier und da freue ich mich ganz besonders, dass das geklappt hat. Interessanterweise, wir haben am Anfang mal ein bisschen so natürlich über Corona gesprochen, haben festgestellt, alles spricht über Corona, wenn man sich trifft. Und wir wollen heute mal versuchen, das aber auch ein anderes Thema mit äh, in sozusagen in Augenschein zu nehmen. System Change, wie die Zukunft sozial und klimagerecht werden kann, das ist unsere Frage, die wir heute beantworten wollen. Ich hoffe, wir finden zumindest am Ende irgendwie so einen kleinen Ansatz äh, für Antworten. Ja, wer sind wir? Äh, drei. Wir sind übrigens das erste Mal im Studio, also falls irgendwas nicht klappen sollte hier heute, nehmt es uns nicht übel. Wir üben noch, wir sind heute, wir drei sind die Versuchskaninchen. Ne? Ja, ja. Schön. ja, wer sind wir drei? Ich freue mich sehr, Olaf Band, dass du heute bei uns bist, der Vorsitzende des BUND. Du bist gelernter Kfz-Mechaniker, finde ich nicht ganz unspannend, dass du das mal gelernt hast. Du hast aber dann Umwelt- und Hygienetechnologie studiert. Du warst lange Jahre Campaigner bei BUND, warst äh, Geschäftsführer und bist seit 2019 der Vorsitzende des BUND. Sei uns herzlich willkommen hier in der rosa luxemburg stiftung ja, herzlichen Dank. Ja, und auf der anderen Seite Bernd Rixinger, der Co-Vorsitzende der Partei Die Linke zusammen mit Katja äh, Kipping. Auch schon ziemlich lange, wie wir inzwischen nicht mehr allzu lange. Du bist aber Mitglied des Bundestages für Die Linke. Insofern bleibst du natürlich irgendwo dabei. Du bist gelernter Bankkaufmann, äh, warst freigestellter Betriebsrat, äh, warst Ver.di-Gewerkschaftssekretär äh, und bist über die WASG dann zur Linken gekommen und äh, bist, wie gesagt, Vorsitzender der Linken. Mein Name ist Dagmar Enkelmann, ich bin die, Vorsitzende, die Vorstandsvorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, Anlass für unsere heutige Runde ist ein Buch, Bernd, das du geschrieben hast, System Change. Plädoyer für einen linken Green New Deal, dieses Buch. Das ist jetzt so der kleine Werbeblock. Sehr äh, gut, den sehr also gut. Das gehört mit, gehört mit dazu, kann man nur empfehlen. Wir haben uns so verständigt, dass Bernd, dass du vielleicht Gelegenheit hast, ein bisschen was zu deinem Buch zu sagen. Warum ein solches Buch zu dieser Zeit, mit welchen Fragen beschäftigst du dich? Wenn es geht, relativ kurz und dann steigen wir beide ein und dann würden wir uns auch über dieses Buch, aber ich glaube über viele andere Themen noch unterhalten. Bernd, du bist dran. Ja, das mache ich sehr gerne und ich freue mich auch über diesen Diskussionskreis, wo wir, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Zusammensetzung haben. Wir haben ja schon öfters miteinander diskutiert. Ja, warum äh, dieses Buch... Die Ausgangsbasis ist relativ einfach. Wir leben in einer Zeit gewaltiger Umbrüche, das sagen im Übrigen alle, egal ob sie konservativ oder links sind. Aber ich sage, dass der Kapitalismus inzwischen so krisenhaft ist, dass wir mehrere Krisen zusammen haben, jetzt nicht erst die Corona- Krise, sondern schon zuvor eine große soziale Krise, die schon über 30 Jahre anhält. Auch schon vor der Pandemie gab es eine Überproduktion von Autos und die ersten wirtschaftlichen Krisenerscheinungen haben sich abgezeichnet. Wir haben als größte Herausforderung die Klimakrise und wir haben darüber hinaus auch noch eine hegemoniale Krise, also dass sich die Hegemonialkämpfe insbesondere zwischen USA und China zunehmen mit erhöhten Kriegsgefahren. Und diese Krisen verschränken sich und tun sich zum Teil sogar gegenseitig verstärken, sodass immer mehr Leuten klar wird, wir können mit dieser Wirtschafts- und Lebensweise nicht einfach so weitermachen. Und auch die Pandemie hat ja offengelegt, wo die Defizite und Verwüstungen äh, sind. Also dass wir ein Gesundheitswesen haben, das von Pflegenotstand zu Pflegenotstand geht, mit äh, Krankenhäusern, die äh, nach Profit orientiert sind. Viele Leute finden das heute für falsch, ähm, dass äh, die Defizite in der Bildung alles Ausdruck, dass das Öffentliche äh, zum Teil eben kaputt gespart wurde, das Gemeinwohl. Äh, und das jetzt in dieser Pandemie verstärkt rauskommt. In der Pandemie wird auch klar, dass die herrschenden Kräfte eigentlich gern wieder zurück zum Vorkrisenzustand gehen würden. Ja, also sie geben Hunderte und Tausende von Milliarden Hilfsgelder, um die Wirtschaft zu stabilisieren, aber sie wollen es wieder so haben, wie es mal war. Das ist nicht nur nicht mehr möglich, sondern auch falsch. Und ähm, ich glaube, dass die größte Herausforderung die Klimakrise ist. Die, wir haben noch 15 Jahre Zeit, um überhaupt nur das 1,5 Grad Ziel vom Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Also alles alles alles, was in diesen 15 Jahren nicht radikal verändert wird, ja, würde dazu führen, dass die Erderwärmung 4, 5 oder 6 Prozent beträgt, mit katastrophalen äh, ökologischen und äh, sozialen Folgen. Ähm, jetzt ist die Linke ja eine Partei, die eher von der Seite der sozialen Gerechtigkeit äh, kommt. Und die Grundthese, äh, die ist eben sehr wichtig, dass ich sage, es gibt keine soziale Gerechtigkeit ohne Klimagerechtigkeit und Klimaschutz. Es gibt aber auch keinen Klimaschutz ohne soziale Gerechtigkeit, weil die Menschen nicht mitmachen. Also wenn sie Angst haben um ihren Arbeitsplatz oder dass die sogenannten kleinen Leute die ganzen Kosten bezahlen müssen, wird es nichts werden mit der Klimagerechtigkeit. Und deswegen müssen wir die beiden Seiten zusammenbringen. Das ist der, der Kern der Gedanke. Dem liegt zugrunde, dass wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft, wo die Menschen nicht entscheiden müssen zwischen dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und ähm, äh, äh, dem Verlust der Zukunft für ihre Kinder oder Enkel. Vor diese Entscheidung stellt sich aber das System praktisch die, die ganze Zeit. Ja? Und diese Fragen werden auch gegeneinander ausgegangen gespielt Und deswegen sage ich, brauchen wir nicht nur irgendwie kleine Korrekturen sondern wir brauchen einen grundlegenden Systemwechsel oder einen linken Green New Deal. Also der Begriff linker Green New Deal heißt nicht, dass es ausgedealt wird, sondern wir müssen uns natürlich das alles wirklich erkämpfen in, in, in großen Bündnissen. Aber es ist ein Begriff, den die Linke und die Klimaschutzbewegung weltweit eben benutzt. Also Bernie Sanders in den USA oder ähm, Ocasio-Cortez oder die Corbyn-Linke in, äh, in England oder die nordischen äh, Grünen und Linken in Schweden und so weiter. Äh, von daher besteht auch eine Chance, quasi so etwas wie ein internationales Zukunftskonzept äh, zu erarbeiten und dafür zu kämpfen und die Dinge sind ja nur international zu lösen. Und ähm, integriert in diesen Systemwechsel ist praktisch der Ausgangspunkt, dass wir sagen, wir brauchen für alle Menschen sinnvolle Arbeit, gute Löhne und äh, existenzielle Sicherheit durch den Ausbau des äh, Sozialstaates. Wir brauchen ausgebaute öffentliche Daseinsvorsorge und öffentliche Infrastruktur. Wir brauchen also ein äh, umfassende soziale Gerechtigkeit. Das muss verbunden werden mit radikalem Klimaschutz und Verteilungsgerechtigkeit, also dass nicht erwerbslose, lohnabhängige Rentner und Rentnerinnen die Kosten dieser Krisen bezahlen, sondern die, die jetzt wirklich die letzten 30 Jahre gewaltiges Vermögen angehäuft haben. Das sind insgesamt sechs Elemente, die zusammengehören. Also es geht um einen systemischen Ausweg, nicht einfach, dass sie so aneinandergereiht werden. Und im Zentrum dieser sechs Punkte stehen zwei Punkte, die ich besonders hervorheben will. Das ist, dass wir einen neuen Begriff von Wohlstand brauchen. Also Wohlstand darf nicht in erster Linie nur an individuellen Konsum schnell verschleißbarer Waren gebunden werden, sondern Wohlstand hat auch viel damit zu tun, habe ich einen guten Zugang zu Bildung und Erziehung für alle. Gibt es ein befriedigendes Gesundheitssystem, wohnortnah, Gibt es einen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr, gibt es eine gute Fern- und Entsorgung, gibt es lebenswerte Städte, bezahlbaren Wohnraum, das sind alles Gemeingüter. Und ähm, das hat natürlich auch was mit Wirtschaft zu tun. Also Wolfgang Streeck sagt, das ist eigentlich Fundamentalökonomie, der Teil der Ökonomie, der nicht nach Profit ausgerichtet wird, sondern gemeinwohlorientiert und trotzdem funktioniert und die Gesellschaft am Laufen hält. Um diesen Kern, quasi dieser Öffentlich dieses Öffentlichen, muss auch die Ökonomie, Ökonomie und regionale Ökonomie viel stärker kreisen und das muss massiv ausgebaut werden. Wir nennen das in dem Buch Infrastruktursozialismus, weil jeder gleichermaßen Zugang haben muss, es weitgehend gebührenfrei sein soll und es am Gemeinwohl und nicht am Profit orientiert ist, also auch Gemeingüter in öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand. Jetzt würde ich dich an der Stelle einfach machen. Nee, muss noch, das zweite Element muss ich noch sagen, ganz wichtig, naja, ja, ist das ist praktisch die, die Frage der Mobilitätswende als Kern eines sozial-ökologischen Umbaus der Wirtschaft. Wir müssen natürlich die Wirtschaft umbauen und dazu gehört die Mobilitätswende, wo wir vorschlagen, die Mobilität zu erhöhen durch fußgängerfreundliche, fahrradfreundliche Städte, ausgebaut im öffentlichen Personennahverkehr, stufenweise gebührenfrei. Und gleichzeitig müssen wir aber die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie in Blick nehmen und sagen, okay, die Automobilindustrie muss gleichermaßen als Kernpunkt der Wirtschaft umgebaut werden in eine nachhaltige Mobilitätsindustrie. Da kommen wir vielleicht näher drauf, so dass wir Klima- und Arbeitsplätze schützen mit dem, das heißt natürlich ein Konzept gegen die großen Konzerne, die Aktionäre, die Manager, aber durchaus im Sinne der Menschen und der Beschäftigten. Und an dem Beispiel wird deutlich, wie wir die verschiedenen Ebenen, das Soziale, die Löhne und die Frage des Klimaschutzes zusammenführen. Das ist der Kern dieses Konzeptes. Gehören natürlich noch einige Dinge dazu. Und ich denke, zu der einen oder anderen Frage werden wir auch noch äh, zu sprechen kommen. Äh, Dankeschön, Bernd. Im Übrigen noch mal der Hinweis darauf, äh, wenn ihr Kommentare oder, kurze natürlich, oder Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das über Facebook und YouTube äh, machen. Das wird uns dann zugereicht und das arbeiten wir dann einfach äh, mit ein. Olaf, ich möcht, möchte ein Geständnis machen. Ich lese deine Kolumnen im ND sehr gerne mit viel Genuss. Und mir ist aufgefallen oder vielleicht täuscht der Eindruck, das müsstest du mal sagen, ich habe den Eindruck, dass der BND sich stärker jetzt auch Fragen gesellschaftlicher Entwicklung äh, zuwendet, nicht nur sozusagen ökologische Fragen, soziale Fragen, auch wirtschaftliche Fragen stärker in Zusammenhang äh, bringt. Du hattest vor kurzem, habe ich irgendwas gesehen, in der Corona-Krise müsse man den Umbau des Wirtschaftssystems im Blick haben, hast du unter anderem geschrieben. Täuscht dieser Eindruck? Gibt es da eine Veränderung im BND? Und wo siehst du vor allen Dingen sozusagen Schwergewicht auch der Arbeit? Ja, danke schön. Der BND ist ja seit vielen Jahren seit seiner Gründung ein Umwelt- und Naturschutzverband, föderal, bundesweit tätig und tatsächlich sozusagen aus, äh, aus, aus größter Überzeugung Naturschützer erstmal und äh, dann natürlich Klimaschützer. Der Atomausstieg war ein großes Anliegen des BUND. Wir waren aber schon immer auch ein Verband, der so eine gesamtgesellschaftliche Zukunftsfähigkeit thematisiert hat. In den 90er Jahren haben wir unsere Studien vorgelegt zu einem zukunftsfähigen Deutschland, in einer globalisierten Welt. Das waren letzten Endes auch gesellschaftliche, sehr frühe gesellschaftliche Transformationsvorstellungen. Die Corona-Krise, erstmal äh, als, als, erst als Gesundheitspandemie ähm, und mit der Wirtschaftskrise darin, trifft jetzt, und das ist sozusagen jetzt nochmal ein, ein Unterschied zu der, äh, zu der Sicht äh, von Bernd, ähm, trifft auf äh, mindestens zwei tiefgreifende ökologischen Krisen für uns, nämlich die Klimakrise, und gleichzeitig auch noch die Biodiversitätskrise dieses rasende Aussterben von Arten und Lebensräumen weltweit was auch ganz eng das ist nicht irgendwie ein natürlicher Prozess sondern das ist menschengemacht durch Überproduktion Übernutzung äh, gesellschaft äh, natürlicher Ressourcen und tatsächlich wenn man guckt wie man diese beiden ökologischen Krisen ähm, lösen will dann haben uns die letzten zwei, drei Jahre gezeigt, wo wir ja eine starke ökologische Bewegung hatten. Die ganze Generation ist aufgebrochen in ein neues ökologisches Engagement für den Klimaschutz. Musste man nur feststellen, dass das noch nicht tatsächlich zu diesem, zum Krisenbewältigungsmodus in der Politik geführt hat. Mhm. Äh, also. Und einer der Gründe, glaube ich, ist es immer noch, dass in der Gesellschaft, in der Politik bei vielen Menschen die ökologischen Krisen so vollkommen unabhängig von den äh, sozialen Krisen betrachtet werden. Etwas, was man im Zweifel, äh, wenn dann verhandelt wird bei Koalitionsverhandlungen oder in Wahlprogrammen und so, dann auch immer sozusagen gegeneinander ausspielen kann. Und wir sind als BND der Überzeugung, dass man, das, dass man beide Krisen nur noch gemeinsam bewältigen kann und dass eine solche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsperspektive letzten Endes auch wieder aus dieser Pandemie und aus der Wirtschaftskrise herausführen könnte. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Sichtweise auch auf Politik, Während wir ja sozusagen in der Vergangenheit oft auch äh, die leidenden waren nach Koalitionsverhandlungen, nach Wahlkämpfen, wo wir versucht haben, als BND Politik zu beeinflussen, oft erlebt haben, wie Parteien mit ihren Sichtweisen, sozusagen die Sozialen, die Grünen, äh, die Arbeitnehmer, die äh, Unternehmer, äh, sichtweisen sozusagen ausverhandelt haben, Glauben wir, dass das sozusagen tatsächlich, und da sind wir dann auch beim System Change, dass es eine andere Sichtweise dafür braucht und von allen Parteien solch ein Systemwandel adressiert und gestaltet werden muss? Ich glaube, das ist jetzt genau auch die Frage. Also wie weit geht dieser Systemwandel? System Change, not Climate Change ist ja unter anderem eine der Forderungen, die man äh, bei Fridays for Future äh, sehen konnte bei den Demonstrationen. Aktuell hat man ein bisschen den Eindruck, Sie sind ein Stück weit in den Hintergrund gedrängt. Du sagst, wir müssen die Frage wieder nach vorne holen, wir müssen sie aber möglicherweise radikaler nach vorne holen, als wir es vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt äh, tun. Ich gehe mal zunächst mal, Bernd, äh, du hast gesagt, wir brauchen einen anderen Begriff von Wohlstand. Brauchen wir nicht auch einen anderen Begriff von Wachstum? Müssen wir nicht auch Wachstum hinterfragen, und zwar in jeder Beziehung? Ja, das gehört ja dazu. Also mhm. Wachstum ist nicht identisch mit Wohlstand. Ja. Mhm. Wir brauchen bestimmte Sachen, die wachsen müssen. Also wir brauchen mehr Lehrer und Lehrerinnen, wir brauchen mehr Pflegekräfte, wir brauchen auch mehr äh, Menschen, die sich um die äh, Natur kümmern ja? und äh, um, um, um das Klima. Wir brauchen aber weniger äh, Leute in äh, klimaschädlicher Produktion. Ja? Und wir brauchen ganz sicher auch weniger Leute in der, in, in, in der Rüstung. Ich glaube, ähm, ich habe einen Begriff gar nicht eingeführt. Wir müssen auch über den Begriff Zeitwohlstand diskutieren. Mhm. Ja. Also, dass ähm, immer mehr Menschen leiden ja praktisch unter Dauerburnout ja, und unter zu viel Arbeit. Andere haben äh, zu wenig Arbeit. Wir könnten heute mit der Produktivkraft, die wir haben, bequem eine Arbeitszeit haben, die um die 30 Stunden kreist, wo die Menschen wirklich arbeiten und leben, miteinander in Übereinstimmung bringen können und dann auch vielleicht einen anderen Zugang noch zu Natur, Kultur, zum sozialen Zusammenleben haben. Das wäre alles, wär alles ein, ein, ein ganz grundsätzlicher Umbau. Aber ich möchte natürlich sagen, dieser Umbau widerspricht natürlich auch quasi Konzernen und Wirtschaftsinteressen, die auf äh, Profitmaximierung äh, setzen, weil es ist ja schon so, Wachstum ist ja ein Ausdruck von Profitstreben, ja. ist ja ein, aus, äh, äh, äh, ein Ausweg aus den permanenten äh, Verwertungskrisen im, im, im Kapitalismus. Und von daher kann man es nicht ganz trennen ähm, an der grundlegenden Orientierung der Wirtschaft. Wird die Wirtschaft daran orientiert, dass sie dem Gemeinwohl dient, dass äh, die Wirtschaft den Menschen dient, oder müssen sich die Menschen diesen äh, äh, Profit- und Verwertungsinteressen unterordnen. Deswegen glauben wir schon, dass es das ein harter Kampf wird. Diese Unterordnung, die wir gegenwärtig äh, erleben, hat natürlich etwas mit diesem System zu tun. Wie weit stellt ihr das, dieses System tatsächlich in Frage? Na... Ähm aus der Sicht der, äh, zur Bewältigung der ökologischen Krisen äh, wird, und das ist unsere äh, feste Überzeugung, tatsächlich eine rein technologische Veränderung mit effektiverer Technik, äh, Grenzwerten äh, nicht helfen. Weil tatsächlich die, die tiefgreifende äh, Übernutzung von natürlichen Ressourcen lässt sich nicht durch, allein durch Umstellung von Kohlekraftwerken mhm. auf Erneuerbare bringen. Wenn wir bei diesen Energie- und Rohstoffverbrauchen bleiben würden, könnten wir diese Windräder und die Photovoltaikanlagen mhm. niemals in unserer Landschaft sozusagen unterbringen. Sie würden dann dauerhaft sozusagen auch dann wieder Landschaft übernutzen mhm. und natürliche Lebensräume. Deswegen sagen wir, und das ist die Erkenntnis, wir müssen in diesem Transformationsprozess nicht mhm. nur Technik effektivieren, wir müssen absolute Grenzen für Energie, Rohstoff- und Naturverbräuche setzen und einhalten und das ist, das ist letzten Endes so tiefgreifend, dass es dafür auch grundsätzliche Kulturveränderungen braucht. Es kann nicht funktionieren, dass man sozusagen jetzt alles so weitermacht, so, sozusagen die SUVs auf der Straße, auf der Autobahn, äh, sozusagen nur umstellen auf Elektroantrieb als Beispiel. Ja? Oder äh, auch äh, Fleisch, Landwirtschaft, ja, Ernährung einfach umstellen auf Bioprodukte. Das ist ein erster sag ich mal, technischer Schritt, aber es braucht eine Wirtschaft, die tatsächlich dauerhaft tragfähig ist und sozusagen mit dem Planeten auskommt, mit dem Grundwasser, mit der Energie, die wir darauf produzieren können. Hat Corona für diese Diskussion was verändert? Das ist eine Frage, die uns äh, gestellt worden ist, ob möglicherweise heute die Bedingungen für solche Diskussionen, tatsächlich für radikale Veränderungen, radikale Gesellschaftskritik, äh, hat Corona tatsächlich da etwas bewirkt im positiven Sinne? Schon. Also, wir werden es sehen. Ja, einerseits hat es jetzt die Fragen, die wir behandeln, gerade im Hintergrund. Gedrückt. Also wenn immer die ganze Zeit Söder und Frau Merkel kommen als Krisenmanager und ständig an das Verhalten der Leute appellieren und auch den Begriff der Solidarität im übrigens missbrauchen, weil sie ihn nicht gesellschaftlich definieren, sondern als Appell an das Verhalten der Einzelnen, dann geht es glaube ich in die falsche Richtung. Aber ich glaube, dass viele Menschen nachdenken. Sie haben gesehen, wie schlimm das ist, wenn das Krankenhaussystem überfordert ist oder die Pflege. Es gibt viel Sympathie für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte, vor allen Dingen für mehr Pflegekräfte für bessere Arbeitsbedingungen. Und da scheint da, da geht es ja jetzt nicht nur um den Einzelfall, sondern das ist ja auch ein Zugang zur Gesellschaft. Nämlich, dass man doch, die, wie wichtig quasi die öffentlichen Gemeingüter sind. Dass man auf einmal merkt, hoppla, es sind ja gar nicht die Manager und die äh, äh, äh, Leistungsträger, die man immer definiert hat, die die Gesellschaft zusammenhalten, sondern auf einmal sind es die, die Pflegekräfte, die dafür sorgen, dass wir Strom und Wasser haben. Mhm. die äh, Leute die die uns die äh, äh, Sachen liefern, die Verkäuferinnen im, im Einzelhandel, die Postboten und viele andere. Das heißt, da gibt es schon einen Wandel in der Gesellschaft und es wird jetzt sehr darauf ankommen, ob es genügend fortschrittliche Kräfte und Bündnisse gibt, die sagen, so: jetzt muss aber auch ein Richtungswechsel in der Politik äh, vollzogen werden. Wir brauchen Einstiege in ein neues, äh, Wirtschafts-, in ein neues Wirtschaften äh, mit radikalen Schritten zur emissionsfreien Wirtschaft bis 2035 und wir äh, brauchen eine andere Schwerpunktsetzung äh, der, der, des gesellschaftlichen Aufbaus. Das wird, davon wird es abhängig sein. Aber ich sind mal sagen. wir tatsächlich schon an diesem Punkt? Du hast vorhin gesagt, also die Herrschenden möchten am liebsten wieder zur Vorkrisen, zum Vorkrisenmodus ja. äh, äh, zurück. Mein Eindruck ist, dass durchaus auch sehr viele Menschen, du hast das hast es so voll am Anfang beschrieben, tatsächlich auch Angst haben vor der Zukunft. Also was wird mit ihren Arbeitsplätzen, wie werden die sozialen Folgen äh, dieser Krise tatsächlich, wer hat die am Ende zu tragen? Also die Frage ist eher eine rhetorische Frage. Ich glaube, wir wissen, äh, auf wen äh, das alles zukommt. Das heißt, die Ängste sind da. Ist, nicht auch so, ist es nicht auch so, dass... Viele Menschen tatsächlich heute eher sagen, nee, lieber mal wieder so, wie es vorher war, mhm. um Gottes Willen, wenn wir jetzt drüber nachdenken, veränderte Automobilität zum Beispiel, Energiewende, Agrarwende und so, äh, da habe ich jetzt Angst davor, dass, ich das, dass dich dann nochmal wieder was verändert. Was ist denn dein Eindruck dabei? Na, Umfragen zeigen ja äh, und auch tatsächlich schon Kaufzahlen, dass Menschen in der Corona-Krise angefangen haben und Wunsch haben, sich zum Beispiel umweltbewusster zu ernähren. Mhm. Ja. Das andere ist auch in der Natur zu sein, hat einen höheren Wert. Äh, Menschliches Miteinander hat wieder einen Wert. Man merkt ja eigentlich, was einem fehlt in dieser Zeit, sozusagen, wo man aufs Homeoffice oder auf Isolation ja oft zurückgeworfen ist. Von daher ist es tatsächlich ein Moment, wo deutlicher wird, worauf es wirklich ankommt. Davon bin ich überzeugt. Gleichzeitig ist ja vollkommen klar, dieser Eine solch tiefgreifende Transformation der Wirtschaft, die, die es braucht, um diese ökologischen Krisen zu bewältigen, die wird sozusagen, äh, da, da wird jeder sagen, ja was habt ihr denn vor und da wird mir Angst um Bange. Also das ist ja vollkommen verständlich. Und deswegen glaube ich, ist eins wichtig, so, so interessant das ja ist und so richtig die Corona-Pandemie jetzt sozusagen mit Notfallmaßnahmen versucht wird, in den Griff zu bekommen. Ich glaube, ökologischen Krisen, ich hoffe, dass, die, dass der Menschheit, der Politik genug Zeit bleibt, bei den ökologischen Krisen nicht in diesen Notstandsmodus zu kommen, sondern dass es ein partizipativer, demokratischer Prozess sein kann. Mhm. Und das muss man sozusagen, dafür muss man ja auch kämpfen. Äh, tatsächlich, weil, und das hat dann auch so damit zu tun, man wird tiefgreifende Umstellungen in der Frage, wie wie, wie fängt, funktioniert Mobilität eigentlich unter äh, dekarbonisierten Bedingungen? Wie funktioniert Landwirtschaft, Ernährung? Wie funktioniert Wohnen äh, so? Äh, was ist dafür notwendig? Wo, wo kann ich gesichert arbeiten? Das wird man nur demokratisch und partizipativ und mit einer hohen sozialen Gerechtigkeit machen können, weil sonst äh, wird das sozusagen so gegeneinander ausgespielt, ökologische und soziale Krisen, dass es absolut verheerend werden würde. Mhm. und das ist, glaube ich, etwas, wo wir als NGO zur Bundestagswahl jetzt in diesem Jahr wirklich alle Parteien fragen werden, wie mutig und visionär geht ihr denn in diesen Wahlkampf, nehmt Leute mit äh, und werbt für solch, für solch einen gesellschaftlichen Aufbruch, der natürlich sozusagen mit berechtigten Fragen zu tun haben wird äh, und mit Befürchtungen, aber natürlich auch Riesenchancen äh, für Lösungen, für neue Lösungen für soziale Krisen haben wird, für neue Arbeitsplätze, äh, für, für ein ganz anderes Arbeiten. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich dafür, für so einen System-Change mit den Menschen und für die Menschen für eine andere Wirtschaft zu kämpfen. Da würde ich dich ja gerne fragen, wie mutig ist die Linke? Also du hast ein Buch geschrieben, ich teile ganz viel, was du dort in dem Buch auch äh, drin hast. Ich habe aber eher den Eindruck, das ist noch nicht die Linke, dieses Buch. Ja, kommt drauf an, wo man hingeht. Also ich bin ja jetzt mit dem Buch viel in den Basisorganisationen und wir haben ja wirklich auch einen Zuwachs von vielen jungen Mitgliedern. Für die ist es eigentlich selbstverständlich, dass sie sagen, für uns gehört Klimagerechtigkeit, Frieden, soziale Gerechtigkeit, gehört für uns zusammen. Das ist auch, wenn, wenn Sie gefragt werden, was die Gründe sind, warum Sie in die Linke eintreten, wird es auch so gleichwertig genannt. Du hast natürlich im, im Überbau, auch hier in Berlin, auch Leute, die sagen, nee, die Linke muss sich auf ihren sozialen Kern konzentrieren, Brot und Butter Themen, Sozialstaat und Frieden. Ich halte das für ganz hm. falsch. Wir, wir müssen von der sozialen Seite her kommen und unser Feld, erweitern. Und die Linke kann was machen, was alle anderen Parteien in der Radikalität gar nicht machen können. Wir haben ein ganz klares Programm zur sozialen Gerechtigkeit, ein ganz klares Programm zur Wirtschaftsdemokratie. Wir müssen keine Rücksicht nehmen auf die Konzerninteressen wie die CDU oder Teile der SPD oder Grünen. Das heißt, wir können eigentlich diese sozialen Verteilungsfragen, den radikalen Umbau der Wirtschaft, gut mit einem wirklich radikalen und konsequenten Klimaschutz zusammenbringen in ein Zukunftsmodell. Und da stimme ich Olaf zu. Natürlich geht es für die Leute immer erstmal um ganz konkrete Sachen, aber die Menschen fragen auch, haben die fortschrittlichen Kräfte eine Lösung für die Zukunftsprobleme der Menschheit? Und um das geht's es. Darunter ist es leider auch nicht zu machen. Ja? Also wir müssen praktisch ein... Ähm, grundlegenden Ausweg formulieren und dass es natürlich viele Leute gibt, die da Angst davor haben oder uns auch nicht zutrauen, dass wir das äh, können oder äh, im, im, im Zweifel sagen, lieber mal so weitermachen. Völlig klar, aber wir erleben doch auch, dass Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind für Klimaschutz. Das äh, politisiert eine ganze äh, Generation. Wir haben äh, Mieterschutzbewegungen, wir haben äh, Bewegungen äh, zu den Flüchtlingspolitik. So viele Leute waren noch nie in Bewegung wie die letzten fünf bis zehn Jahre. Wir haben neue gewerkschaftliche Kämpfe, ähm, gerade im Bereich der, der Pflege und Erziehung, Gruppen, die früher nie gestreikt haben. Und meine These ist, diese Leute sind zwar immer in Ein-Punkt-Bewegungen, ja, aber die denken nicht nur in einem Punkt. Ja, eine Erzieherin denkt nicht nur, dass ihr Arbeitsbedingungen verbessert werden oder ihr Geld. Die denkt auch, ich will meinen Enkeln und Kindern eine ordentliche Umwelt hinterlassen. Oder die Naturschützer, die mhm. denken auch nicht nur an die Natur, die wissen inzwischen auch, dass die sozialen Fragen zusammengehören. Und deswegen müssen wir Bündnisse schließen. Wir müssen diese... Kräfte, die eigentlich in eine ähnliche Richtung wollen, aber aus unterschiedlichen Schwerpunkten kommen und zusammenhängen, die müssen wir stärker hinter so ein gesellschaftliches Projekt vereinen. Deswegen muss das, was wir zusammen entwickeln. Das darf kein fertiger Masterplan sein, es muss ein Angebot zur Diskussion sein und zur Bündnisfähigkeit für eine andere Gesellschaft. Und äh, du beschreibst auch, dass es so etwas wie Einstiegsprojekte äh, geben muss. Mhm. Dieter Klein hat unter anderem äh, von einer doppelten Transformation mhm. äh, geschrieben, hat immer gesagt, dass äh, sozusagen die Zukunft beginnt oder das Morgen beginnt im Heute. Mhm. Das heißt also heute schon Ansätze zu schaffen. Wir haben äh, unter anderem vorhin über das Thema Automobilität ges ge äh, gesprochen. Wir wissen, das ist der Klima Killer sozusagen äh, Nummer eins nach wie vor. Du hast über SUVs gesprochen. Das ist ja auch eine spannende Geschichte, ausgerechnet zu äh, Pandemiezeiten nimmt die Anzahl der äh, SUVs äh, drastisch äh, zu. Das heißt, die Leute geben ihr ganzes Geld äh, sozusagen dafür aus, ohne daran zu denken, was das tatsächlich für die, für die Umwelt äh, bedeutet. Wir fordern, dass es eine Wende geben muss, eine Automobil Wende geben muss, die eben nicht nur heißt, hin zur E-Mobilität, also Elektromobilität, sondern die tatsächlich heißt, wir brauchen ein völlig anderes Modell für Mobilität. Wie könnte das aussehen? Gelernter Kfz-Mechaniker, also ich fand das spannend. Also tatsächlich äh, ist natürlich äh, die Automobilwirtschaft äh, einerseits ein zentraler Wirtschaftsbereich für Deutschland, ähm, und von daher auch in solchen Transformationsprozessen wichtig. Äh, gleichzeitig braucht es, äh, glaube ich, sozusagen einen integrativen Sicht auf, auf Mobilität in Deutschland. Wir sprechen nicht von einem Umbau allein der Automobilindustrie, sondern von einer nachhaltigen Mobilitätspolitik. Und da geht es erstmal daran, überhaupt allen Menschen in der Stadt und auf dem Land äh, ein, ein Mobilitätsangebot zu machen, was verlässlich, barrierefrei ist und was eben nicht allein auf äh, individuelle PKW setzen muss und braucht und darf. Weil tatsächlich müssen wir sozusagen neben der äh, Antriebswende, sagen wir mal, von äh, Verbrenner auf Elektroantrieb dafür sorgen, dass wir weniger Autos produzieren, weil wir uns die dazu notwendigen Rohstoffverbräuche, damit würden wir, wenn wir das auf dem Niveau lassen, mit den Gewichten, die wir da heute haben, würden wir sozusagen viel Energie und Rohstoffe verschenken und damit würden wir es nicht schaffen, die Weltbevölkerung, die ja in vielen Ländern überhaupt anfängt, eine Mobilität aufzubauen, ja, sozusagen das würde mit so einem System nicht funktionieren. Wir haben das durchrechnen lassen, die Auto Umbau der Automobilwirtschaft in, in Baden-Württemberg an in einer großen Studie hat sich gezeigt, man würde bei dem einfachen Umstellen auf Elektromobile überhaupt nicht hinkommen. So, das ist das eine. Wir brauchen kleinere, leichtere Autos und viel mehr öffentliche, öffentliche Verkehre. Und da müssen wir wegkommen von diesen, in den letzten Jahrzehnten haben wir ja eher viele Bahnstrecken, Güterverkehr, Personenverkehr abgebaut, weil sie vermeintlich nicht mehr wirtschaftlich waren. Und das ist genau so ein Punkt. Es geht, es kann in der Mobilität in Zukunft nicht mehr darum gehen, ob eine Strecke wirtschaftlich ist, sondern ob sie dazu beiträgt, nachhaltige, gesicherte Mobilität für die Menschen sozusagen äh, anzubieten. Gleichzeitig ist natürlich bei diesem Umbau ist vollkommen klar, wir haben einen wenn wir diesen Umbau in Deutschland äh, der Automobilindustrie machen würden, mit ihren Zuliefern, hätten wir erstmal in, in diesem Industrie einen massiven Verlust von Arbeitsplätzen zu befürchten. Äh, wobei, das muss man ja da auch wieder sagen, gar nicht oft immer nur wegen der ökologischen Umstellung, sondern wir haben inzwischen eine mhm. weltweite Konkurrenz, Uh, um, uh, um, um Standorte, uh, um Produktionssysteme und um Lohnkosten letzten Endes. Da wird vieles uh, sozusagen uns verkauft, das wäre wegen der Elektromobilität, was in Wahrheit aber so, sozusagen uh, uh, ein uh, Unternehmerinteresse uh, uh, ist, wo produziere ich am, am günstigsten. Trotzdem brauchen wir für so eine Transformation der Automobilwirtschaft verlässliche An, äh, Angebote für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wie kommen sie sozusagen mit Unterstützung, Qualifikation, Fortbildung in neue Jobs? Ja, weil wir werden mit einer solchen Transformation in äh, fossilfreie Technologien viel, viel neue Job, Jobs schaffen können. Aber dazu braucht es denen eben auch sozusagen die Garantie, dass das auch kommen wird und dass die betroffenen Regionen, aber auch die Menschen, die im Moment ja wirklich tolle Jobs da haben, dass die damit nicht alleingelassen werden. Und ein Beispiel für uns als BND, wir haben das erlebt in der Debatte um den Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen und in den östlichen Bundesländern, das war für uns vollkommen neu, mit am Tisch zu sitzen und die soziale Sichtweise der betroffenen Gewerkschaften, der Kumpel in den Tagebauen abzugleichen mit den ökologischen Notwendigkeiten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt sozusagen, dass Gesellschaft jetzt nicht einfach macht, sagt, baut mal um, ja, ist jetzt irgendwie ist ein Auslaufmodell, sondern dass man tatsächlich gemeinsame Lösungen findet mit einer gesicherten Perspektive und natürlich auch gesicherte neue Jobs, weil das Problem ist ja oft in diesem Umbau der Industrien, erneuerbare Energien zum Beispiel, das ist ja oft fatal, dass die Werke, wo Windräder gebaut werden, ja, eben oft keine organisierten Belegschaften da mhm. sind, keine Vertretung ja. von Arbeitnehmerrechten. In der Landwirtschaft zum Teil auch so. so ja. Und von daher braucht es da auch eine Begleitung dieses Prozesses, dass wirklich die Interessen der Arbeitnehmerinnen zusammen, und ich glaube, ganz oft haben sie auch das Interesse, zukunftsfähige, gemeinwohlorientierte Produkte und Dienstleistungen herzustellen, dass das zusammen organisierbar ist in diesem Transformationsprozess. Ja. Und das braucht natürlich auch Gewerkschaften, die entsprechend agieren. Äh, Klaus Dörrer hat äh, vor kurzem mit anderen zusammen einen Sammelband herausgegeben zu sozialökologischen Transform sozial Transformationskonflikten um Energie und Mobilität. Und er fordert dort eine IG Metall als progressiven Akteur einer Nachhaltigkeitsrevolution. Und er schreibt, eine konservierende Gewerkschaftspolitik, wie das wir zum Beispiel von der IGBCE. BCE mitbekommen haben zusammen Zusammenhang mit Kohleausstieg, sei schädlich für die Zukunft von Beschäftigten. Nun kann ich mir IG Metall und Revolution und Nachhaltigkeitsrevolution, ehrlich gestanden, so gar nicht richtig vorstellen. Aber wie kriegt man die sozusagen mit an diesen Tisch, den du beschrieben hast? Ja, ich würde die ähm, gar nicht so unterschätzen. Also vor allen Dingen auch nicht an der Basis. Also ich mache da gerade in Stuttgart wo wirklich auch heftige Angriffe auf Standorte, Arbeitsplätze stattfinden, die gar nichts mit Nachhaltigkeit und Ökologie zu tun haben, sondern da wird die Gunst der Stunde genutzt, Standorte zu verlagern, Stellen abzubauen, Kosten zu sparen. Mache ich das so ein Betriebsräte- und Vertrauensleute-Arbeitskreis, wo wir diese Fragen diskutieren? Das ist natürlich jetzt eher der linkere Teil, aber dort herrscht schon auch ein Bewusstsein vor, die wissen genau, Allein das Weiter-so oder nur die Umstellung mhm. auf Elektromoderisierung wird mhm. auch Hunderttausende von Arbeitsplätzen ja. kosten. In so einem Elektroauto sind viel weniger Teile drin äh, wie äh, in einem herkömmlichen Auto. Mhm. Ähm, von daher kann man vielleicht auch das Bewusstsein wecken, dass es das gar nicht die Lösung ist, weder des ökologischen Problems noch der Arbeitsplätze erstmal haben natürlich die die Menschen das Bedürfnis zu sagen, okay, dann müssen wir aber die Elektroautos hier produzieren mhm. und die anderen dürfen nicht so schnell weggehen. Das muss man glaube ich akzeptieren als Ausgangspunkt. Aber wenn man das erstmal akzeptiert hat und sagt, aber wir folgen nicht den Managern, die sagen, es gibt genug äh, wachsende Mittelschichten, die die SUVs und Premium-Autos kaufen, und wir machen weiter so, nur mit Elektromotoren, kann man schon, glaube ich, einen kritischen Blick drauf wecken. Und da fangen einzelne Leute zu denken an. Und wir sind ganz am Anfang quasi in einer Konversionsdiskussion. Mhm. Ähm, aber äh, da die, die, die, die, die ganzen Leute in den Zulieferern, die denken auch, wir müssen eine Produktion aufbauen, die äh, Klimaschutz, den K Klimaschutzgedanken mit einnimmt. Das mhm. ist weiter verbreitet, als man denkt. Mhm. Es gibt natürlich auch andere, aber auf die müssen wir eben setzen. Ob das die Gewerkschaften dann machen oder ob sie nicht irgendwie muss so sich durchschleichen, mhm. äh, das weiß ich nicht, aber ich bin ziemlich überzeugt, die Gewerkschaften werden nur... Ähm, eine bedeutende, eine größere gesellschaftliche Bedeutung haben, wenn sie sich auch diesen Zukunftsfragen stellen mhm. und die, die, die Frage der Transformation weiterdenken. Mhm. Und es gibt auch Bündnisse, also man merkt da, die IG Metall geht mit euch eine stärkere Zusammenarbeit ein. Verdi hat jetzt mit Friday for Future, weil ja auch da mhm. diese Frage kam, bei dem genau. Verkehr ein, ein Bündnis eingegangen, mhm. haben, glaube ich, die Linken bei Friday for Future, auch unsere mhm. Studentenorganisation, mhm. stark äh, betrieben, mhm. dass man sagt, okay, die, die, die, die, die Klimaschützer haben ein Interesse an einem gut ausgebauten ÖPNV, das ist klimafreundlich. Und wir sehen auch ein, dass man da gut bezahlte Busfahrer und Beschäftigte braucht und es auch neue Arbeitsplätze mhm. schafft. Und die Verdi hat gesagt, wir wollen was tun für die Beschäftigten, aber auch fürs Klima. Mhm. Das heißt, das sind die Interessen zusammengegangen. Oder ich mache ein Beispiel. In Nürnberg hat die Linke... Ähm, eine Bewegung für ein 365-Euro-Ticket mhm. äh, auf den Weg gebracht. Sie sind aber andere Bündnisse eingegangen als seither. Sie haben nicht ein Bündnis am linken Rand gemacht, sondern mit Restaurantbesitzern und Beschäftigten, mit Schülern, mit Verwaltungen, mit den Kirchen, mit den Sportvereinen ja, und auch mit den Umweltschutzorganisationen. Und dann kam auf einmal ein breiteres gesellschaftliches Bündnis zustande und sie haben tatsächlich durchgesetzt, dass Nürnberg jetzt beschlossen hat, ein 365-Euro-Ticket einzuführen, was ja eine wichtige Stufe ist, hin zu einem gebührenfreien äh, ÖPNV. Mhm. Und natürlich müssen wir das äh, ähm, vor Ort machen, solche Bündnisse. Und auf der Bundesebene müssen wir es auch machen. Und, äh, ähm, und man sieht dann, welche Kräfte entstehen können. Das öffnet auch den, den Blick auf ganz neue Gruppen, die man da an den Tisch mhm. bringen kann. Das ist deine Erfahrung auch in der Zusammenarbeit mit Gewerkschaften? Ja, tatsächlich. Und, äh, ich ich habe eben so ein bisschen gelächelt, als du den Bernd gefragt hast, na ist das Buch, ist das eigentlich noch die Linke? Ja? Und tatsächlich ist es ja so, das finde ich das Interessante, oder mich hast du ja auch gefragt, ist das eigentlich noch der alte BND, ja. ja. mit dieser sozial-ökologischen Orientierung? Mein Eindruck ist, dass alle Parteien und Organisationen, Gewerkschaften, Anfangen, sozusagen, sich neu auf diese Krisen und auf mögliche Bewältigungsmechanismen einzustimmen. Äh, also, das geht ja bis in die Union rein. Eine Zeit lang war es sozusagen mhm. normal zu denken, äh, erneuerbare Energien wollen wir nicht und das war ein Wahlkampfthema. Das verändert sich. Äh, die Krise heute. Demonstrieren hier in, ba in Berlin Massen auf Bauern gegen mhm. sozusagen unfaire Preise, äh, äh, Erzeugerpreise gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel, weil sie sozusagen mit der traditionellen wachstums-, Welt äh, weltmarktorientierten Landwirtschaft nicht mehr klarkommen. Mhm. Selbst profitabelste Höfe, die vor wenigen Jahren erst neue Stallanlagen aufgebaut haben, und das erfordert von allen Parteien, aber auch von Gewerkschaften, von uns eben auch ganz neue Bündnisse, ganz neue Diskussionen. Wir diskutieren mit der IG Metall, mit Verdi, mit, mit, mit Bäuerinnen, Bauern, mit der Union, mit allen Parteien sozusagen, wo das denn lang geht, lang geht und wie man so eine Transformation schaffen kann. Die beantworten das alle unterschiedlich, aber ich glaube, es ist wichtig zu, zu klären, es, es, es, darauf, da wird es passieren, dass wir nicht alle unsere klassischen, sozusagen Identitäten behalten mhm. werden, sondern uns alle verändern werden. Parteien, Verbände, Organisationen und der Gradmesser ist, kriegen wir diese tiefgreifenden Veränderungen damit gemanagt, ja oder nein mhm. und trägt irgendwas dazu bei, sozusagen im politischen Raum das hinzukriegen oder blockiert es Veränderungen. Mhm. Die Grenze jetzt natürlich bei der CDU oder bei anderen, selbst auch bei den Grünen, wird natürlich dort sein, wo es um heftige Verteilungs- und äh, äh, Interessensauseinandersetzungen geht. Ja, das wird ja schon, also der Erfolg dieses Projektes wird er ja nicht so schiedlich-friedlich mhm. äh, über die Bühne laufen. Also die, die VW-Manager und äh, Mercedes-Manager werden sich weiter gegen einen radikalen Umbau wehren und die Energiekonzerne auch. Also du musst ja, dich da das, natürlich das gegen wirft, sie aufstellen. Das wirft aber dann genau die Frage auf, was ist eigentlich möglich unter diesen kapitalistischen Bedingungen, unter denen wir hier leben? Was ist möglich in diesem System? Oder wo, braucht, oder wo beginnt dieser Systemwandel? war übrigens auch Lothar Bisky, der äh, gefordert hat, wir müssen die Systemfrage stellen als Linke. Ich glaube, wir haben sie lange Zeit immer wieder, äh, ja auch, aber wir müssen erst mal hier etwas verändern. Was, was kann man tatsächlich tun, um Leute zu begeistern, darüber nach, über ihr eigenes Leben nachzudenken, über das, die, das Verschwenden nachzudenken, den Umgang mit den natürlichen Ressourcen äh, nachzudenken, das eigene Leben, dieses System auch in Frage zu stellen? Was können wir tun? Ich sage das jetzt ganz bewusst. Na, ich glaube, das klingt ja so einfach und für manche Menschen ja. klingt es auch total attraktiv, System Change. Und ja. naturwissenschaftlich, politisch ist, liegt es auf der Hand, den braucht es. Ich glaube aber, dass es für viele Menschen, hatten wir gerade mhm. ja auch schon, jetzt kein besonders verlockender Prozess mhm. ist und von daher, glaube ich, geht es darum, Schritte auszuprobieren und so und, und zu diskutieren, wie funktioniert es denn so und, und nicht sozusagen zu glauben, wenn ich äh, äh, je radikaler ich sozusagen meine Thesen vorstelle äh, und sage, was sich alles verändern muss, desto mehr Zustimmung haben, werde ich haben. Das ist zum Teil bei manchen so, bei manchen Menschen stößt es eher ab. Ich glaube aber im Kern, das zeigen ja zum Teil Meinungsumfragen, zum Beispiel das Ziel, ökologische und soziale Interessen viel, viel stärker integrativ in die Welt, äh, Wirtschaft einzubauen, hat ja zum Beispiel Zustimmungsraten von 90 Prozent in Deutschland. Die Menschen haben Hunde, hohes Unwohlsein ja, äh, vor dem, wie es jetzt ist, aber sozusagen um, um Mehrheiten dafür zu gewinnen, plädiere ich eben tatsächlich für ein Miteinander agieren, für ein Ausprobieren und wirklich eine partizipative, demokratische Debatte, wie es dann geht und nicht irgendwie sozusagen äh, die, die, die revolutionäre Radikalität, die man sozusagen vielleicht an mancher Stelle im Herzen haben kann, aber sozusagen Mehrheiten generieren sich, glaube ich, da bin ich überzeugt anders. Brauchen wir nicht auch sowas wie Lust auf Veränderung? Und wie schaffen wir das, dass die Leute Lust auf Veränderung haben ja, ich glaub, in dass dieser man Gesellschaft? Beides braucht. Also erstmal hat man gar keine so schlechten Ausgangsbedingungen, aber das ist ja durchaus auch erstmal so eine... Haltung, dass Klimaschutz an oberster Stelle steht, auch bei allen Befragungen. Ja. Dass, wie gesagt, zwei Drittel sagen, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit geht zusammen. Mhm. Das, ist da, das drückt ja da schon ein gewisses Umdenken aus. Wenn es dann natürlich konkreter wird, dann gehen die Sachen wieder stärker äh, auseinander, mhm. ja auch zwischen den äh, äh, Parteien. Aber erstmal glaube ich auch, man muss beides machen. Man muss konkrete Schritte gehen und möglichst viele Leute dahinter bringen und dort anfangen, wo die Leute stehen und anfangen zu denken und nicht, wo man es wünscht. Aber natürlich mhm. braucht es auch die Kräfte, die treiben, die der Motor sind, die ähm, sagen, das reicht nicht aus, ja, ich meine, die Klima... Schutzbewegung hat ja schon die Regierung gezwungen, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, ein Klimaschutzgesetz zu machen. Sie haben aber dann gleichzeitig auch kapiert, dass es das weit hinter dem zurückgeht, was mhm. man eigentlich benötigt und dass ja. der Druck draufgehalten werden muss. Was ja aber beweist, die Regierenden machen es nur, wenn gesellschaftlicher Druck entsteht. Und wenn Sie was machen, probieren Sie erst mal aus, ob ein paar Zugeständnisse ausreichend sind oder, und, und man dadurch die Bewegung einkassiert oder ob sie wieder aufkommt und den Druck wieder erhöht. Und dazu braucht es natürlich auch politische Kräfte, die das äh, organisieren, die Bündnisse äh, äh, vor Ort bauen, die die die das auch zusammenbringen, die sagen, die Fragen gehören zusammen. Um, wir also, haben uns ja ein bisschen wir verabredet, ja, wir wollen heute zusammen auch ein bisschen Mut machen. Genau. Das also Mut machen, machen auch zur Veränderung. <lacht> Vielleicht ist ein, weil die Frage auch kommt, also gibt es denn Beispiele schon für Alternativen? Also Beispiele für tatsächlich Veränderung in der Gesellschaft, ohne dass gleich die kapitalistische Gesellschaft äh, verschwunden ist. Aber gibt es solche Beispiele, an denen man sich festmachen kann, und man sagen kann, okay, hier haben wir was erreicht. Wenn auch spät, aber wir haben was erreicht. Äh, jede Menge. Ähm das war ja diese Frage, kann ein kapitalistisches Wirtschaftssystem ja. ohne Wachstum denn funktionieren? Da muss ich natürlich als Umweltschützer erstmal sagen, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem mit dauerndem Wachstum, nämlich an Ressourcen und Energieverbrauch, kann auch nicht funktionieren. Das ist erstmal wichtig. Also die Frage, ja oder nein, Wachstum stellt sich nicht, sondern auch die Vertreter eines eines ständig wachsenden Wirtschaftssystems, haben nicht wirklich eine glaubwürdige, nachvollziehbare Antwort, wie das funktionieren soll. Und andererseits muss man auch sehen, wir haben diese, die Antwort der Antworten noch nicht. Wir haben noch nicht mhm. das Postwachstumsmodell bis mhm. zu Ende durchgespielt. Es gibt aber viele Bereiche und Modelle wie Wirtschaft, wir nennen es eine sozial-ökologische Gemeinwirtschaft, wie die funktionieren kann, ohne sich an den Märkten an den äh, äh, Geldmärkten, an den Aktienmärkten auszurichten, wie die funktionieren kann und mehr das befriedigt, was wirklich Menschen brauchen, zum Beispiel sichere Energie oder gesunde ökologische äh, Ernährung, ja, Essen äh, und eben nicht nur daran orientiert, ob ich sozusagen jetzt als äh, äh, Lebensmittel so produziere, dass sie am Weltmarkt noch Profit abwerfen oder sozusagen spekulativ an der Börse Lebensmittel gehandelt werden können. Allein zum Beispiel die Energiewende, von der wir heute so profitieren, wir sind zum Teil bei erneuerbaren Energien, bei 50 Prozent sozusagen ja. des, des Stromverbrauchs in Deutschland wird aus Erneuerbaren ja. produziert. Das, diese, dieses System ist entstanden durch die dezentralen Bürgerenergien, dass Menschen in gemeinnützigen GmbHs, in Genossenschaften, in Stadtwerken angefangen haben, oft in privater Initiative diese Anlagen aufzubauen. Mhm. Immer noch besteht ein großer Teil dieser jetzt 50% erneuerbaren Energien am Stromnetz sozusagen aus solcher privater, gemeinwohlorientierter Initiative. Die haben nicht gedacht, was bringt mir das jetzt sozusagen an Gewinnen, sondern die wollten Klimaschutz machen. Und das sind so Beispiele, die man weiterdenken kann. Man kann auch Landwirtschaft so betreiben, dass sie sozusagen tatsächlich das gemeinwohlorientiert ist, dass es den Bäuerinnen und Bauern ein gesichertes Einkommen liefert, was Landwirtschaft weltmarktorientiert heute oft nicht mehr bietet und gleichzeitig eben aber auch Naturschutz Schutz betreibt, Grundwasserschutz, Klimaschutz. Und das funktioniert auch. Und genauso kann man im Gesundheitssektor Pflege, Krankenhäuser gemeinwohlorientiert betreiben und nicht finanzmarktorientiert. Bernd, was sind deine Alternativen? Naja, ich, ich glaube in der, in der Zielsetzung, äh, das ist haben wir ja in vielen Gesprächen jetzt schon äh, entdeckt, haben wir eigentlich genau den gleichen Ansatz. Ja? Das heißt natürlich nur, ähm, die, die Struktur des Kapitalismus ist eine andere. Also diese Nischen, die, jetzt da sich die, die man sich erobert oder auch an, an, an Umdenken, das muss natürlich auch gesellschaftlich abgesichert werden. Solange du eben einen Finanzmarktkapitalismus hast, der eben in äh, Kliniken investiert, in industrielle Landwirtschaft investiert und dort große Profitraten haben will, oder in die Automobilkonzerne, äh, äh, werden immer wieder die destruktiven Kräfte ja, quasi in der, in der Ökonomie sich durchsetzen. Deswegen äh, muss man natürlich grundlegend das verbinden mit politischen Änderungen. Und da ist ja auch interessant, dass man jetzt in der Pandemie eigentlich sieht, was geht politisch. Mhm. Also der, der, die Regierung kann die ganze oder große Teile der Wirtschaft erstmal auf ähm, Sparflamme setzen, ja? kann den, den, den Verkehr auf Sparflamme setzen, das gesellschaftliche Leben. Ähm, das äh, fordern wir ja gar nicht. Ähm, aber man sieht was eigentlich politisch machbar wäre, wenn, es denn nur gewollt wäre. Also, wenn man das alles machen kann, mhm. was man jetzt gerade macht, warum kann man dann nicht auch eine Automobilindustrie mhm. umbauen? Ja? Mhm. Warum kann man nicht ein, ein besseres Gesundheitssystem machen? Warum kann man nicht viel mehr Geld in den ÖPNV investieren? Wir müssen ja sehen, ich glaube, deswegen wird jetzt die Frage, wie geht man aus dieser Pandemie raus, auch politisch mhm. eine wichtige Rolle spielen. Also, weil das Geld, alles was das Dogma war der, der Konservativen, der Neoliberalen, der Staat äh, muss sich raushalten, die Märkte müssen es äh, lösen. Wenn das jetzt die Märkte lösen äh, müssten, würde die ganze Wirtschaft zusammenbrechen. Das glaubt außer dem Lindner niemand mehr, dass äh, die Märkte das lösen können. Aber warum dann diese Billionen nicht gleichzeitig in den äh, Umbau der Wirtschaft investieren, mhm. in einen gut ausgebauten äh, ÖPNV, in eine nachhaltige äh, Landw äh, Landwirtschaft, in ein besseres äh, Bildungssystem. Also das muss man, äh, glaube ich, politisch mhm. formulieren. Dazu brauchen wir Kräfte, weil wir müssen immer wissen, wenn das nicht gemacht wird, gibt es auch eine andere Lösung. Die haben wir ja gesehen bei, Tr bei Trump und Orban und Erdogan und die heißt, jeder kämpft gegen jeden und die wissen ganz genau, es reicht nicht für alle aber die sagen aber es reicht für uns mhm. und für unser Klientel nur noch mal ganz kurz zurück auch für, für diejenigen die uns nee, zuschauen ja ja äh, zu der zur Frage Alternative mache ich jetzt auch noch einen kleinen Werbeblock als Rosa Luxemburg Stiftung arbeiten wir international mit vielen äh, Partnerinnen und Partnern äh, zusammen und auch dort kann man sich angucken wie tatsächlich vielleicht im Kleinen aber durchaus durch landwirtschaftliche äh, Genossenschaften Wohnungsgenossenschaften und so weiter tatsächlich vieles äh, entsteht und gelebt wird auch als als Alternative zum gegenwärtigen äh, System. Den Hinweis mache ich nur einfach mal auf die Website äh, gucken und dort ähm, ja, mal durchlesen ähm, oder einfach mal bei uns äh, nachfragen. Die Frage, die jetzt äh, kommt, ist, also wir haben tolle Ideen. Äh, wir, es gibt in Umfragen gibt es möglicherweise tatsächlich Mehrheiten auch für Veränderungen. Die gibt es aber gesellschaftlich so noch nicht. Das heißt, die Angst überwiegt immer noch vor Veränderungen. Und die ist jetzt natürlich auch da. Was passiert nach Corona? Wie werden diese ganzen Hilfsleistungen, die jetzt auf den Weg gebracht wurden, wie werden die überhaupt finanziert? Also die Sorge ist schon da, dass das sozusagen dann auch wieder die trifft, die ohnehin schon wenig haben. Aber wie schafft man es dann trotz allem in dieser Zeit tatsächlich Mehrheiten zu finden? Und ich glaube, dass da die zweite Frage, die hier auch eine Rolle spielt, wie das Ganze finanziert werden soll, dass die Antwort auf diese Frage durchaus nicht unwichtig ist, um Leute auch zu begeistern, äh, darüber nachzudenken und auch mitzumachen bei Veränderungen. Also wie finanziert man das? Das, das unterstellt ja dann gleich immer so dass eine nachhaltige Wirtschaftsweise immer gleich teurer wäre. Mhm. Und da, da muss man ja ganz vorsichtig sein. Also in, zum Beispiel erlebe ich im Moment ja, wir sitzen in der Zukunftskommission Landwirtschaft zusammen, wo eine Zukunft für die deutsche Landwirtschaft entwickelt werden soll, in, in dem Pol zwischen den Protesten Preisprotesten der Bäuerinnen mhm. ja, und dem, dem massiven Artensterben in der, in der, Landschaft, in der Agrarlandschaft. Ja. Und wenn man da hinguckt, das liegt daran, dass man sozusagen zu zu Weltmarktbedingungen den Acker bestellen will äh, in Deutschland zu Bedingungen äh, und Tiere züchten will wie sie so, so in der, oder Getreide züchten will wie das sonst in der Ukraine oder in China mhm. stattfindet das ist in Deutschland nicht mehr möglich äh, das wird im Moment die die die ökologischen Kosten die in dieser Produktion drin steckt die werden externalisiert die mhm. bezahlen die Menschen über dieses massive Artensterben irgendwann einmal mhm. oder sozusagen über massive erhöhte Kosten der Wasser, Trinkwasserreinigung. Ja. Also das steht sozusagen jetzt an, dass man mit dem Grundwasser, ein paar Jahre, wenn das so weitergeht, müsste man massive Technik aufrüsten, um das zu machen. Diese Kosten mhm. guckt keiner im Moment an. Erneuerbare Energien auch. Wir haben über... Die Entwicklung der Technologie, Windräder, Photovoltaik in den letzten Jahren, Preise erreicht, wo die Erneuerbaren konkurrenzfähig sind mit Kohle und Gas. Ja. Und das muss man erstmal wissen. Und da darf man, und das hat viel, da haben wir investiert, das hat viel, viel Kosten erstmal ausgemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir überall sagen müssen, das ist viel, viel teurer, sondern es geht in eine Entwicklung rein. Und die, und das ist der Punkt, und manchmal ist das tatsächlich, dafür braucht man Invest. Wir müssen, um das finanzieren zu können, das ist der allererste Schritt, wenn wir damit anfangen, müssen wir das Geld, wo wir mit Milliarden Euro jedes Jahr fossile Technologien über Subventionen fördern, ja, überall, das, wo das stattfindet, müssen wir diese Subvention rausziehen, ja, die der Staat so zahlt, weil das, diese Technologien sozusagen, Verbrennermotor ist zum Beispiel. Mhm. Wir finanzieren über Dienstwagenprivileg oder Flugreisen finanzieren wir mit dem Verzicht auf, äh, mhm. auf Energiesteuern. Ne? Wenn man das rausholt und sozusagen damit mit diesem Geld sozusagen die zukunftsfähigen Technologien mhm. fördert, dann sieht es schon auch im Wettbewerb der Wirtschaftlichkeit mhm. und für, die Volkswirtschaft, für den Staat ganz anders aus, als wenn man so glaubt, äh, es wird alles nur teurer und das Geld wäre nicht da. Das Geld ist da, es ist nur an der falschen Stelle. Ja, das stellt die Linke ja auch immer wieder fest, Darf dass das Geld an der falschen Stelle ist, dass also auch in diesen Zeiten, bei in denen es sehr vielen sehr, sehr schlecht geht und möglicherweise auch künftig noch schlechter geht, die Reichen immer reicher werden, die schon gar nicht mehr wissen, was sie mit dem Geld anfangen sollen. Ihr fordert eine Vermögenssteuer, dafür braucht man eine Mehrheit? Eine Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Ja. Sie sind noch nicht bereit, auch für eine politische Mehrheit für diesen Kurs zu sorgen. Das geht ja leider Gottes immer mal wieder auseinander. Das sind Einzelfragen die Menschen mhm. durchaus mit uns mitgehen, aber dann halt im Gesamtbild mhm. dann trotzdem CDU wählen. Mhm. Oder weil vielleicht andere Faktoren und Ängste äh, überwiegen. Ich mhm. glaube, deswegen müssen wir selber äh, überzeugen, dass mhm. wir ein funktionierendes Konzept haben. Und da würde ich mal mitgehen, dass wir erstmal stärker dafür sorgen müssen, dass über gesellschaftliche Kosten... Diskutiert wird. Also, vielfach wird, wenn über Kosten diskutiert wird, ja die Natur gar nicht eingerechnet. Mhm, genau. ähm, es, äh, ist, das ist eben auch Kapitalismus, dass er praktisch die sozialen äh, Kosten auf die Gesellschaft mhm. äh, externalisiert, also abwäst und die äh, ökologischen Kosten auf die Natur. Mhm. Ja, und äh, wir müssen dafür sorgen, dass eine Gesamtbetrachtung. Mhm gemacht wird bei der Mobilität ja auch wenn man es in Wohlstandsbegriff nimmt nehmen wir mal an wir hätten einen kostenlosen ÖPNV äh, Fußgängerfreundliche mhm. Städte wo man vieles erreichen kann und ähm, Fahrradfreundliche mhm. Städte dann wärst du eigentlich mobiler mhm. du könntest aufs Auto verzichten oder man könnte über Schare, Carsharing oder mhm. Ähnliches den Rest machen ja die, die, die, die Lebensqualität würde steigen, ja, die mhm. Städte würden äh, entkernen durch diese ganzen Blechlawinen, die auf den Straßen stehen, das könnte man begrünen, man äh, äh, könnte wesentlich Lebens, äh, äh, mehr Lebensqualität gewinnen, hätte eine höhere Mobilität und es wäre noch sozial, mhm. dass die äh, äh, Menschen quasi mit weitaus weniger Geld mobil wären. Das heißt, es wäre ein Lebensqualitätsgewinn. Das äh, wird aber von... Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, wenn die Leute das Gefühl haben, sie verlieren an Lebensqualität, an Mobilität, an, äh, an, an, an, an Fähigkeit, sich äh, die, die Gesellschaft anzueignen, werden sie nicht mitgehen. Mhm. Aber du musst natürlich dich davon entfernen, vom Auto als Statussymbol, dass, äh, äh, äh, dass, dass das ein Wert an sich ist und mhm. so weiter. Das wird noch ein Umdenken sein. Aber ich stelle den bei der jungen Generation schon fest. Ja, für mich mit 18 war es unvorstellbar, kein Auto zu haben. Mhm. Das war mit Freiheit, war ein Freiheitsversprechen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, meine Tochter angucke, die sagt, ach Bernd, Autos sind doch eine aussterbende Art. Das ist für mhm. sie überhaupt nicht mehr wichtig. Ja, also da findet ein Umdenken mhm. statt. Und natürlich müssen wir den Beschäftigten die Angst nehmen. Und das heißt eben, dass... Äh, die Existenzgrundlage der Leute ist eben in diesem System auf Arbeit und Einkommen aufgebaut. Und das, ich glaube, das ist was, was die Linke wirklich machen muss, in diesen äh, Bereich einzubringen, dass sie sagt, das nehmen wir sehr ernst. Wir können nicht sagen, ist uns völlig egal, was mit den Arbeitsplätzen passiert. Das müssen wir zusammenbringen, sonst werden die Leute nicht mitgehen. Mhm. Oder nur eine kleine Minderheit, ja, also die in diesem Bereich äh, nicht angesiedelt ist. Das, glaube ich, wäre unsere Stärke. Und mhm. weil da gesagt wurde, mhm. warum gewinnt die Linke nicht mehr? Ich glaube, es hat was mit dem Image zu tun. Bis mhm. du ein Image hast für so ein Bild, wie wir es jetzt zeichnen, mhm. das dauert Jahre. Wenn man aber jetzt nicht damit anfängt, hat man das auch in fünf Jahren nicht. Ja, also in, klar, wenn du auf die Straße gehst und sagst, was verbindet ihr mit den Linken, sagen die Leute es. 9 von 10 soziale Gerechtigkeit, mhm. einer sagt SED. Ja, mhm. Wenn du rausgehst und sagst, was verbindet er mit den Grünen, sagen 9 von 10 Klimaschutz. Mhm. Ja, also wenn du das. Ändern wir es. Die Leute gucken ja nicht die Programme an. Dann muss sich da eine Praxis ändern, ein politisches Erscheinungsbild. Man muss deutlich machen, dass man ein Konzept hat, dass man auch anderen, wo man andere zur Diskussion einlädt. Und daran muss man jahrelang arbeiten und deswegen müssen wir eben auch die Weichen da intern dafür stellen. Aber dann nicht nur mit Büchern, sondern tatsächlich auch mit Du hast gerade gesagt, mit Praxis, mit Handeln. Ja, viele äh, auch von da uns ist sind doch aktiv. nicht alles ohne, nicht nicht alles ohne äh, Widerspruch, was in den letzten hm. Jahren auch in der Linken äh, passiert ist, manches hat auch wieder zurückgeworfen. Also da, wo wir eigentlich schon schon weiter waren, äh, Kohleausstieg, ist nach wie vor eine Diskussion auch immer noch bei den Linken. Der findet jetzt statt, den müssen wir begleiten und der hätte viel eher passieren müssen. Auch darüber, glaube ich, sind wir uns einig. Es kommt gerade eine Frage auch, dass wir stärker vielleicht auch nochmal den globalen Blick richten sollten, auch mal gucken sollten. Wir reden hier über Deutschland, wir reden aber natürlich in einer, wir leben in einer globalen Welt. Wir wissen, dass die Probleme des Klimas eben nicht auf nationaler auf äh, nationaler äh, Ebene tatsächlich zu ähm, verbessern äh, sind, sondern dass es dazu dass tatsächlich auch globalen Handelsbedarf. Äh, mhm. ähm, da müssen wir stärker, glaube ich, den Blick darauf richten. Wir beide haben uns letzte Mal in Madrid, glaube ich, getroffen beim äh, Klimagipfel, beim letzten, der so stattgefunden äh, hat, haben uns da auch lange unterhalten äh, darüber und sind beide, glaube ich, unzufrieden mit dem Prozess, der dort international äh, stattfindet. Was sind deine, was sind deine Erwartungen an Zukunft auch dieses Prozesses? Das können wir auch tun. Ja, tatsächlich. Die Frage war ja, ist der, ist dieser mhm. Lebensstandard in Deutschland überhaupt international global verträglich? Nein, ist er natürlich das ist überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen war ja sehr klar, gerade in den industrialisierten Ländern ist die Zukunftsfrage eher, wie komme ich denn überhaupt, wie kann ich mit weniger auskommen? Mhm. Wie kann ich den, den, den Überkonsum und Überproduktion, die ich im Moment habe, auf ein Maß zurückführen, dass es global verträglich ist und dass Menschen darin gut leben können. Mhm. Das ist im Süden der Welt eine ganz andere Frage. Da geht es ja oft mhm. erstmal überhaupt um sauberes Trinkwasser, ja, Energie, äh, zu, zu bekommen. Und das ist ja auch der spannende Prozess, mhm. als wir uns in Madrid bei der Klimakonferenz getroffen haben, dass es letzten Endes darum geht, sozusagen diese unterschiedlichen Veränderungen und Handlungsdrücke in den entwickelten Ländern, mhm. nämlich massive Reduktion von Energie- und Rohstoffverbräuchen dort ja, und sozusagen erstmal überhaupt sichere Lebensverhältnisse im Süden der Welt, gesicherte Arbeitsverhältnisse. Mhm. Ja. Ganz wichtig, dass wir unsere das, was wir hier konsumieren, wir haben ja ganz viel an Umweltschäden in den letzten Jahrzehnten aus den entwickelten Staaten in den Süden verlagert. Mhm. Ja, die, die, die blaue Luft über der Ruhr, ja, der blaue Himmel, äh, hat ja ganz oft damit zu tun, dass wir das, was dreckig ist, in den Süden verlagert haben. Und das ist kein zukunftsfähiges mhm. Modell und ja. von daher werden wir tatsächlich auch uns in den nächsten Jahren B&D macht gerade eine starke Kampagne, dass wir ein Lieferkettengesetz brauchen, nämlich das, was wir für unseren Lebensstil, für unseren Komfort, für unser gutes Leben, dass wir das nur noch solche Rohstoffe und Energien dann auch importieren, die tatsächlich auch so produziert sind, wie wir das nach mhm. unseren Umwelt- und Sozialstandards mhm. überhaupt zulassen würden. Und dass wir dann nicht sozusagen so einen, so einen neuen, Feudalismus äh, mhm. äh, einführen und sagen, die da unten, die sollen das mal produzieren und möglichst billig. Und das wird auch für uns natürlich sozusagen eine, eine Veränderung bedeuten, weil das heißt eben, dass wir nicht ständig und alles äh, wie billig kaufen können, mhm. sondern dass es darum geht, langlebige Güter zu produzieren, mhm. die voll umfänglichst recycelt werden, mhm. die Materialien und Stoffe und nicht immer wieder Neues herbeigeschafft wird. Das macht, ist auch so ein, so ein Aspekt so eines sozial-ökologischen Umbaus, nicht nur immer alles Neues, Schönes, Schick mit Erneuerbaren mhm. produzieren, sondern das auch in Kreislaufen führen mhm. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Folgen des Klimawandels in den Ländern des Südens, des globalen Südens, tatsächlich heute schon viel stärker sichtbar sind, spürbar sind, Existenzen äh, bedrohen, als es zum Beispiel äh, hier im Norden äh, der Fall ist. Wir äh, ärgern uns über einen heißen Sommer oder sowas. Oder wenn es mal ein bisschen trockener ist, das sieht in anderen Gegenden äh, dieser Welt schon ganz anders aus. Da ist das viel deutlicher spürbar. Und ich glaube, auch da ist eine Verantwortung, äh, die nehmen wir als Stiftung auch wahr, dass wir auch darauf aufmerksam machen, dass wir diese Beispiele nennen, dass wir das zeigen, was es eigentlich bedeutet, so wie wir hier leben, welche Auswirkungen das tatsächlich andernorts inzwischen schon hat, Verantwortung auch dafür zu haben. Kriegt man das in der Linken durch? Ja, also die Linke hat ja schon sehr früh damit angefangen, mit dem sogenannten Plan B im weltweiten Zusammenhang mhm. zu denken und auch deutlich zu machen, wir können nicht eine Weltwirtschaftsordnung fortsetzen, wo 10 Prozent der Weltbevölkerung 70 Prozent der Ressourcen mhm. verbrauchen. Ja? Und äh, ein, ein praktisch ein, ein, ein Wohlstandsmodell definieren, das weltweit die Erde um das Fünf- oder Sechsfache übernutzen äh, würde. Aber ich würde das eben nicht verwechseln mit Lebensstandard. Mhm. Also das ist ein bestimmtes Produktions- und Lebensmodell, das hängt äh, zusammen. Ähm, Du kannst ja auch diese, praktisch wenn man die Befriedigung nur an immer mehr Warenkonsum bildet, das gibt keine Grenze. Also du brauchst erst eine 100 Quadratmeter Wohnung, dann eine 200, dann muss das mit Designermöbeln repräsentiert werden. Es hat aber oft nichts mit Lebensstandard zu tun, sondern was mit was man gilt in dieser Gesellschaft und es ist gebunden an eine bestimmte Art von von Wohlstand, von Konsummodell. Es bringt diese Gesellschaft hervor und versucht sie auch in die ganze Welt zu exportieren. Und mhm. das geht nicht mehr. Ich glaube, das wird deutlich und deswegen brauchen wir wir grundlegende andere Weltwirtschaftsordnung mhm. und wir brauchen ein Wirtschafts- und Lebensmodell des allen Menschen auf der Welt, mhm. nicht nur quasi den Europäern oder den Deutschen oder den Amerikanern, praktisch eine befriedigende Existenzgrundlage und eine gesicherte Zukunft bietet und in Übereinstimmung steht mit den natürlichen Ressourcen. Mhm. Und äh, da haben meines Erachtens die äh, äh, sogenannten äh, äh, entwickelteren Länder oder wirtschaftlich entwickelteren Länder die höhere Verantwortung. Die haben praktisch, die verursachen mehr Probleme. Sie haben aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten in der Hand, äh, radikal umzusteuern. Es ist nicht zu erwarten, dass Länder, die arm sind, ums Überleben kämpfen und die Menschen ums Überleben kämpfen, ähm, die denken erstmal ans Naheliegendste. Mhm. Wir äh, können äh, in ganz anderen Kategorien äh, mhm. äh, äh, voranschreiben. Das wird aber nur zusammengehen, weil es, also ich will da nicht so eine, jetzt, mhm. das äh, hat jetzt einen falschen Zungenschlag mhm. äh, gekriegt, sondern ich glaube, da geht es darum, international Solidarität äh, zu üben. Mhm. Deswegen habe ich auch gesprochen davon. Ähm, wir müssen ein internationales Projekt von dem linken Green New Deal machen. Das wird natürlich in äh, Ländern des globalen Südens anders aussehen wie bei uns. Aber es wird auch Ähnlichkeiten haben. Ja, es ist doch klar, ähm, äh, du, du kannst in China nicht allen Leuten äh, eine Autodichte haben wie bei uns. Das geht nicht. Also, das würde die Erde sofort vernutzen. Mhm. Jetzt kann man aber sagen, aber wer spricht eigentlich den Chinesen ab, auch SUV mhm. zu fahren? Also, an dem Beispiel sieht man ja schon, wir brauchen ein anderes mhm. Modell, das äh, für, für, für, für alle Länder eine Perspektive denkt. Und ich glaube, gerade die Linke. Ähm, muss in besonderem Maße in internationalen Zusammenhängen und in Kategorien der internationalen Solidarität denken. Mhm. Also die Rechten denken ja anders, die denken hauptsache für uns. Mhm. Und da bauen wir eben Mauern und Stacheldrahten, halten uns die Leute fern, die dann von der Verwüstung und Verödung der Böden fliehen müssen. Das ist eine Denkweise, die wollen wir uns nicht aneignen. Jetzt kommt eine interessante Frage, also für unsere Generation. Und Einwand aus dem Chat. Diese Erzählungen verfangen vor allem bei der Jugend gut. Okay. Wie lassen sich auch ältere Generationen für einen System-Change begeistern und aktivieren? Also wie lassen wir uns denn nun begeistern und aktivieren tatsächlich für einen Systemwandel? Wie lässt du dich begeistern? Oder zum einen ist es mal natürlich das, was im Moment ja auch viele Ältere begeistert und das finde ich ganz wunderbar, ist ja dieser Begriff einer enkeltauglichen Welt und enkeltauglichen Wirtschaft, nämlich auch Ältere haben ja Interesse daran, sozusagen ihren Kindern und Enkeln tatsächlich eine Welt zu überlassen, die noch eine Zukunft hat, das ist das eine. Aber ich erlebe das in, in einem Natur- und Umweltschutzverband natürlich, dass viele Jüngere, aber auch gerade auch viele Ältere natürlich, ähm, neben diesen äh, großen politischen äh, Strategien bei uns, haben viele Menschen ganz einfach ein Interesse daran, ihre Umwelt vor der Haustür, ihre Natur vor der Haustür zu bewahren. Ja? Mhm. Und äh, die Menschen beim BND, die wissen, dass sie dann nicht nur eine Streuobstwiese, äh, eine Blumenwiese pflegen mhm. und äh, sich für die... Rettung des Schmetterlings, der da gerade sitzt, einsetzen, sondern dass es eine faszinierende Landschaft ist, dass es eine Lebensgrundlage ist, dass es ein Erholungsraum ist und dass es am Ende ja tatsächlich auch die Vielfalt der Insekten die, die Produktionsgrundlage für unsere Landwirtschaft ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ja etwas, was so neu entsteht gerade in dieser Krise. Dieses Bewusstsein, wie wertvoll eigentlich äh, äh, Natur, frische Luft ist und, und dieses Erleben von einer funktionierenden Natur. Also das erlebe ich bei uns sehr stark. Äh, ich glaube, das müsste noch, noch deutlicher werden, dass auch das, für mich ist es, eine, ein Teil von dem guten Leben, nicht sozusagen übers Wochenende nach äh, Mallorca oder New York zu, jet, zu jetten, sondern äh, Natur genießen mhm. zu können. Und das ist dafür müssen wir auch werben, sozusagen, dass das andere Leben äh, und das gute Leben auch so stattfinden kann und nicht äh, durch sozusagen Fernreisen und eine, ja doch oft vollkommen künstliche Realität, die da entsteht. Und das ist, und auch in der Wirtschaft, glaube ich, geht es darum, wieder erfüllende Tätigkeiten zu finden. Also die Menschen, die sich zum Beispiel für erneuerbare Energien eingesetzt haben. Es gibt ganze Dörfer, die sozusagen ihre, ihre Energie vollkommen auf 100% Erneuerbare umgestellt haben. Mhm. Und das ist ja ein Riesenakt. Ja? Und die Leute berichten, das ist so ein sehr schönes Projekt, was ich mir mal angeschaut habe. Ja, wir haben da uns total für eingesetzt. Wir haben Irgendwann wurden, wurden die Energiekosten so hoch, wir haben umgestellt auf 100% erneuerbare. Und wir sitzen jetzt abends nicht mehr vorm Fernseher, sondern wir treffen uns gemeinsam und mhm. gestalten das. Also da entsteht neuer sozialer Zusammenhalt durch und das sind auch ganz oft die Älteren, die das mhm. mitgestalten. Und ich erlebe das aber eher als einen generationenübergreifenden Prozess, so im Miteinander für Zukunft, mhm. auch und für das Hier und Jetzt. Ja, und vielleicht äh, sind es auch die, ist die Frage der Lebenserfahrung äh, der Älteren zum Beispiel, die da eine Rolle spielen. Äh, ich denke mal, als Älterer kann man möglicherweise auch entspannter mit einer solchen Situation äh, umgehen, wenn man vielleicht nicht mehr im Arbeitsprozess ist und so weiter. Und das, äh, was du sagst, Umgang mit der Natur, kann man ja aktuell ja gerade, man kann seine äh, unmittelbare Umgebung aktuell gerade sehr gut kennenlernen, wenn man nicht allzu weit wegkommt. Und manch, mancher entdeckt da plötzlich Dinge, die er, er lebt schon zehn Jahre in der Gegend und <lacht> sieht jetzt, dass es da einen wunderschönen Park gibt oder eine schöne Kirche oder weiß ich was. Bernd, wie, ja, wie schaffen ich, ich wir weiß das miteinander nicht, der das, Generation? Naja, ich glaube schon, dass jetzt die, ähm, die Klimaschutzbewegung hat auch die Großeltern äh, erfasst. Ja. Also da... Ich, ich, meine Erfahrung ist da, dass ich bin ja auch schon 65 und gehöre zu den Älteren. Uns fehlen, glaube ich, in der Gesellschaft eher gerade die 45 bis 60-Jährigen, mhm. also die so in der Mühle drin sind mhm. und die äh, äh, praktisch diese diese ganzen, die sich gar nicht vorstellen können, dass es irgendwo was äh, anderes gibt. Aber ich würde ich würde eben nochmal stark darauf drängen, dass wir den Blick auf die, auf die, auf die politischen Entscheidungen richten mhm. müssen. Ich finde es schon mal eine wichtige Ausgangsbasis, dass die Leute ihre Umwelt, ihre Natur, ihren Arbeitsplatz mit, mit, mit einem kritischeren Blick angucken mhm. oder einen Zugang finden. Sonst haben sie auch kein Interesse. Aber es wird natürlich eine Frage der politischen Entscheidungen. Äh, sein. Ja. Wohin gehen die äh, Investitionen? Ja? Wird die Wirtschaft äh, umgebaut? Das ist ja ein, ein Gewaltakt, ja, den man, den man, den man durchsetzen äh, muss. Äh, wird wieder der alte Zustand äh, versucht herbei zu führen, wird das Finanzkapital zurückgedrängt? Äh, ja? Schaffen wir eine, eine, eine Basis? Das sind äh, ganz äh, stark politische Fragen. Und ich glaube, dass eher die Hürde ist, dass ähm, viele Menschen bei uns äh, nicht die Erfahrung gesammelt haben, dass man Politik beeinflussen kann. Mhm. Und dass äh, Politik äh, druckempfindlich ist und dass die Entscheidungen äh, beeinflussbar in der, in der Gesellschaft sind, sondern dass die Gesellschaft erscheint wie eine eigene Macht, die ihnen gegenübertritt, die sie gar nicht selber sind. Mhm. Das hat natürlich viel was mit dieser Gesellschaft zu tun. Und wir müssen, glaube ich, den Optimismus vermitteln, dass natürlich die, die, die, die, die Gesellschaft Menschen gemacht ist und dass sie auch Menschen verändern können. Mhm. Dass es nicht irgendwie Naturgewalten sind, die uns da gegenüberstehen und dass politische Entscheidungsprozesse beeinflusst werden können durch Bewegungen, durch Druck, durch Streiks, durch äh, äh, äh, Auseinandersetzungen äh, vor Ort. Mhm. Und ich will nochmal zur Ausgangsthese zurückkommen, wie wichtig das Zusammenwirken der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte sind. Das Zusammenwirken von Gewerkschaften, Naturschutzverbänden, Klimaschutzbewegung. Und wie wichtig ist, da dafür aber ein politisches Projekt zu haben. Damit meine ich jetzt gar kein parteipolitisches Projekt, sondern wir müssen da eine Rolle drin spielen als Linke. Aber ein gesellschaftliches Projekt zu haben, wo die Menschen sagen, ja, das ist eine Alternative zum Bestehenden. Mhm. Und was könnte das, das ist jetzt eine Frage, die jetzt gerade kommt, was könnte das konkret sein? Gehen wir, gehen wir davon aus, also wir haben sozusagen, es gibt Mehrheiten, äh, gehen wir davon aus, es gibt auch die finanzielle äh, Basis dafür. Was wäre so das Nächste, was notwendig wäre, um tatsächlich erst, du hast von Schritten äh, gesprochen, in Richtung sozialökologischer ökologischer äh, Transformation zu gehen, also Umbau zu gehen. Was wären so erste konkrete Schritte, die notwendig aber möglicherweise auch realistisch sind, machbar sind? Na, ich glaube, es gibt, eine, ganz, äh, es gibt ganz viel zu tun. Aber ähm, wenn ich jetzt sozusagen also aus der Umweltperspektive äh, würde ich erstmal denken, tatsächlich in diesem Wahljahr dafür kämpfen, dass es überhaupt äh, in allen Parteien so eine sozial mhm. Perspektive gibt. Also, das ist erstmal ein neuer Denkmodus, äh, der auch neue Mehrheiten mhm. gewinnen kann und nicht zu früh auf irgendwie vermeintliche Gewinner und Verlierer dieser Bundestagswahl setzen und glauben, das kommt alles so wie es ist, sondern tatsächlich werben dafür Menschen dafür werben und ein so ein konkretes Projekt ist zum Beispiel, was ich eben gesagt hat, Ausbau erneuerbarer Energien. Dieser Ausbau ist stecken geblieben. Der Kampf in dem Kampf um Windräder und Photovoltaikanlagen um Akzeptanzdebatten. Ganz oft deswegen, weil Investoren in die Landschaft kommen, in den ländlichen Raum, aber auch in den Städten, wo es um Photovoltaik angeht, die wollen das bauen und sozusagen optimals verwerten. Wenn man es schaffen würde, Menschen wieder zu ermöglichen, aus Sonne und Energie, sozusagen mit Sonne und Energie, Klimaschutz selber zu betreiben, in Genossenschaften, in Nachbarschaftsgemeinschaften, als Mieter, ja, so dass ich dafür einzusetzen, die bürokratischen Hürden dafür wieder massiv abbauen würde, die in den letzten Jahren entstanden sind, hätte man wieder ein Gemeinschaftsprojekt für Klimaschutz, was tatsächlich auch soziale Funktionen im ländlichen Raum, aber auch in den Städten hätten, wenn ich überall in den Städten sozusagen Photovoltaikanlagen auf die Dächer baue. Das andere ist ganz, ganz zentral, Umbau der Landwirtschaft, weg von der Weltmarktorientierung, sondern zu gucken, wie kann ich denn tatsächlich gewinnträchtig für Bäuerinnen und Bauern, dass die eine Zukunftsperspektive haben, mit gesundem Essen, mit einer Produktionsweise auf dem Acker, in, in den, äh, den Stellen sozusagen wieder Lebensmittel zu produzieren, die die Umwelt schützen äh, und sozusagen auch gesund sind, äh, aber auch das Grundwasser schützen. Und dafür, das ist relativ einfach, wir finanzieren im Moment schon, das, zu den Kosten, Ja, mhm. im Prinzip in der deutschen Landwirtschaft haben wir, besteht das Einkommen der Landwirte fast zu 50% Prozent aus öffentlichen Subventionen. Mhm. EU-Agrarpolitik. Ja. 54 Milliarden Euro ja. in den nächsten ja. Jahren, pro Jahr. Ja. Und wenn man das dafür einsetzen würde, dass genau diese Zukunftsperspektive für Bäuerinnen ja. entstehen würde und für Umwelt- und Naturschutz, ja, das ist ein Projekt, was gerade in der Debatte ja. ist, was man sofort anpacken könnte als so ein weiteres. Und das andere, ganz wichtig, Umbau natürlich der Mobilität, das ja. hatten wir. Und das andere ist auch so ein sozial-ökologisches Projekt. Wir brauchen im Mietwohnungsbestand eine massive ökologische Sanierung, um die Klimaziele zu erreichen. Gerade diese ökologische Sanierung ist aber inzwischen, das ist ein wirklich irres Beispiel, in den letzten Jahren dazu zu verkommen, durch große Mietwohnungsbaugesellschaften äh, sozusagen, die werden mit... Äh, viele mieter werden über die energetische sanierung erst über massive kostensteigerung aus ihren wohnungen getrieben mhm. und da kann man beobachten wie sozusagen ökologische und soziale interessen mhm. massiv gegeneinander ausgespielt werden müssen das müssen wir stoppen wir müssen diesen diese energetische sanierung voranbringen aber so dass niemals irgendein mieter sozusagen äh, wegen dieser energetischen sanierung aus der wohnung getrieben wird und das diese Sanierung kann man umbauen, man kann andere Rahmenbedingungen setzen und dann können wir auch im Wohnungssektor, der absolut zentral ist für die Klimaziele, die dann auch erreichen, mhm. aber dann eben auch für die Mieterinnen passend, dass das mhm. dann auch so sozusagen nicht mhm. zu diesen sozialen Verwerfungen mhm. führt. Also was mir als konkretes Projekt auch ganz spontan einfällt, hier in Berlin, die Fahrradspuren, die äh, deutlich zu einer Zunahme und zu einer, auch einer sicheren äh, oder mehr Sicherheit im Radverkehr in Berlin geführt mhm. haben. Sicher hat sich, haben sich viele Autofahrer geärgert, dass sie nicht mehr die zweite Fahrspur haben, aber für Fahrradfahrer ist hier an vielen Stellen inzwischen was gemacht worden. Fand ich unheimlich mutig von der, von der Regierung hier in Berlin. Naja, also, ich, also wir sind fast ähm, beim Gleichen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, bei den Einstiegsprojekten äh, Verkehr und dazu gehört eben für mich äh, der Umbau der Automobilindustrie. Also auch im Übrigen aus Arbeitsplatzgesichtspunkten. Also es gibt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, wenn man wirklich Bahn mhm. und äh, ÖPNV ausbaut, könnte man auch im industriellen Bereich ungefähr 200.000 neue mhm. Arbeitsplätze schaffen, die aber emissionsfreier sind, ja? also wie, wie, wie im jetzigen. Also das ist ein gutes Beispiel, also eine wirkliche Herkulesaufgabe, weil der Individualverkehr dazu gehört, äh, private Autos, aber auch die Nutzfahrzeuge, also Lastverkehr, Güterverkehr, mhm. wir müssen das stärker auf die Schiene bringen, Bahn ausbauen, das sind... Äh, auch Sachen, wo jetzt gewaltige Investitionsentscheidungen getroffen werden müssen, weil das Dinge sind, die auf Jahre hinaus angelegt werden müssen. Das zweite hätte ich auch gesagt, Wohnen, also sowohl Aufbau energetischen Wohnens als auch das Verbinden mit sozialem Wohnungsbau und Mietendeckel und bezahlbaren Wohnungen. Also wir müssen praktisch damit auch im Übrigen das Integrieren in einen anderen Städtebau in anderen äh, kommunal, äh, äh, Kommunalstrukturen, mhm. ja, wo Wohnen, Verkehr, äh, äh, Klimaschutz integriert äh, gedacht wird. Aber das sieht man ja auch in Berlin mit dem äh, äh, Mietendeckel, ja, mhm. wo man die ganze Immobilienwirtschaft gegen sich aufbringt, ist die einzige Stadt, wo die Mieten sinken ja, mhm. und äh, wo Mittel freigesetzt werden für einen sozialen Wohnungsbau, mhm. wo wir einen hohen Anteil an öffentlichem Eigentum haben, an Wohnungen, ist das besser steuerbar und sinken die Mieten und steigt die Wohnqualität? Das sind zwei ganz wichtige Projekte. Ich habe ja das Dritte genannt. Wir müssen diesen öffentlichen Sektor, Pflege, Bildung, Erziehung, das müssen wir ausbauen und da sehe ich große Voraussetzungen dafür, weil die Beschäftigten dort äh, gleiche Interessen haben, wie, wie äh, wir jetzt gerade definiert haben. Das lässt sich verbinden und das definiert eine andere, einen anderen Ansatz auch für die Ökonomie. Das ist doch ein Witz, dass das Öffentliche nur ein Anhängsel der privaten Wirtschaft ist. Wenn sechs Millionen Leute im Gesundheitswesen sind, die zahlen Steuern, die zahlen Sozialabgaben, die sorgen dafür, dass Handwerker beauftragt werden, die Krankenhäuser äh, brauchen eine regionale Wirtschaft, die die Gebäude errichtet, die äh, in Stand hält. Das ist ein eigener Bestandteil der Ökonomie, der gestärkt werden muss. Das sind für mich drei große, aber äh, Projekte, wo auch wiederum ganz konkrete Ansatzpunkte dafür äh, da sind. Ja. Man sieht ja überall Bewegungen für äh, 365-Euro-Ticket. Äh, das muss sich eben im Großen und im Kleinen ja. äh, festmachen. Also wir müssen ganz konkrete Projekte vor Ort haben. Das sind oft Einpunktprojekte. Ja. Und wir müssen äh, Projekte haben, die wirklich eine andere Richtung aufweisen. Ja. Deutlich machen, da kann nicht so weiter ja. gemacht werden. Ja. Also vielleicht brauchen wir auch gerade an dieser Stelle stärker noch den Austausch von Erfahrungen, die es gibt. Die es tatsächlich, ihr habt ja beide auch beschrieben, dass es sozusagen auf regionaler Ebene, in verschiedenen Kommunen, in verschiedenen Orten gibt es diese Beispiele ja längst. Vielleicht brauchen wir an dieser Stelle doch stärker auch den Austausch darüber, um auch anzuregen, das Gleiche möglicherweise bei sich auch zu machen oder zu initiieren oder wie auch immer gemeinsam mit anderen zu gehen. Ob wir es vielleicht hinkriegen auf die Bundestagswahl, das ist sowas wie in der Schweiz, habe ich das gesehen, dass es einen, einen gemeinsamen Aufruf gibt für so, ein, äh, äh, äh, für solche, für so einen Richtungswechsel, für so einen sozial-ökologischen Umbau, wo Gewerkschafter unterschreiben, Naturschützer, äh, Politiker... Äh, wir müssen nicht nur die Linken sein, wir können ruhig auch die SPDler und andere ansprechen und die, und die Grünen. Aber wo ähm, sagen wir mal, Ansätze von so einem politischen Projekt mal formuliert werden mhm. und man das auch als gesellschaftlichen Kurs ansieht, den man die nächsten Jahre einschlagen will. Ich glaube, da müssen wir Brücken bauen. Und da ist viel möglich. Man sieht ja jetzt, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, haben aber mehr Gemeinsamkeiten wie Unterschiede. Das wäre jetzt schon fast das Schlusswort. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass wir durchaus eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten haben. Die Frage ist, wie realistisch könnte so ein Aufruf werden oder eine solche Allianz? Du schreibst von Allianzen unter anderem in deinem Buch, die möglich wären. Kämpfen sollten wir auf alle Fälle darum. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir sagen, es ist allerhöchste Zeit, es ist längst fünf nach zwölf und nicht erst fünf vor zwölf, dass etwas getan werden muss, dass viele etwas tun müssen. Dass es möglicherweise in Richtung Bundestagswahl. Aber ich glaube, wir brauchen insgesamt andere neue gesellschaftliche Mehrheiten für diese Veränderungen in Deutschland, in Europa, in der Welt. Brauchen wir diese Mehrheiten. Und wir müssen gemeinsam darum kämpfen, generationsübergreifend, junge Leute, ältere, wer auch immer, und wenn es die Oma ist. Ähm, wir sollten den Mut haben tatsächlich für diese Veränderung. Und wir sollten gemeinsam allen Mut machen, auch dafür. Insofern ganz, ganz lieben Dank an euch beide. Es hat Spaß gemacht, irgendwie mit euch hier zu reden. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Und ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was mit. Wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch einfach jetzt hinterher auch noch oder schreibt einfach mal an die Stiftung oder an die Linke oder an den BUND, wohin auch immer. Ich glaube, wir sollten zu diesen Fragen wirklich weiter im Gespräch bleiben. Es gibt nicht nur Pandemie, es gibt nicht nur Corona, es gibt viel wichtigere Fragen für die Zukunft dieser Menschheit und diesen Fragen sollten wir uns gemeinsam stellen. Vielen Dank, habt noch einen schönen Abend, genießt die Zeit, genießt die Umgebung, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die gute ja. Moderation. <lacht>